Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Ich sehe keinen da oder? Okay. Alle laufen runter, oder? Ich laufe wieder hin. Ich kann der schon fast nehmen, oder? Das ist auch ja wofür. fest sie versuchen müssen die Höhle finden so die Tore So ausschaut jetzt. Höhle da. Scheine sowas. Ich weiß nicht, ich tu mal kurz die Steuerung umstellen. Ich würde es laufen, actually, auf einer anderen Taste haben. Rennen. mach okay, den bleiben auch echt so. okay. Nein, so zu lösen. Also Das sind so Wegpunkte oder so. Da schwimmen? Scheint nicht. Ich habe gar kein Mana mehr oder ist das schwarz? So könnte mein Aura verballert meine ganze Mana. Schlecht. Jetzt mein Mana vor. Und jetzt geht's Mana wieder durch. Das ist nicht so geil, oder? Mhm. Oh, jetzt auf. Werf ihn und jetzt geht mein Mann auch nicht runter. Das heißt, hast du... Wo hast du da Fähigkeit? Ich Gefühl gerade ein Heilgang unten. drunter. Wo hast du deine Fähigkeiten? steht jetzt angreifen und angreifen. Ja, wenn es andere hinzugehen, dann wie permanent. Was Da steht Fertigkeit 1, F1. Fertigkeitmenü ist S. F1 ist das jetzt, oder? Ja, da macht er das, F1 ist das. ist es auf F1 da? Hm? Hier ist es auf F1 da? Ich hab S gedruckt und dann habe ich F1 gedruckt Jetzt habe ich den Drang getrunken Schlussendlich Ist es egal, dass du das Ich glaube nicht Wurfspieß. Spieß. Jawohl. Wurf. Pfeile. Geht's so weit, weiter ist da Okay, da ist aus. Na, ja. wissen wir. Kehrt um! Ich sehe, dass ihr mehr Erfahrung braucht, um in der nächsten Wildnis gut zu kämpfen. Halt, weiter. Ihr solltet Akaras Aufgabe beenden, ehe ihr weitergeht. Sucht näher beim Lager in der Wildnis nach der Höhle. Na ja, Spaß machen wir Ich will jetzt auch mit dem Drang Reingehen. luck Das ist alle bei uns in der Höhle. So reingegangen? Ja, schon. Waren wir da oben schon wohl oder warst du da oben schon wohl? Haust in dieser Höhle. Aaaaaah, wie das in Ord ausschaut. Dieser Retro-Game halt. Dieser 8-Bit. Krass. Genau. Ja, wiederbelebt die ganze Zeit. Hehehe. Sag nicht, er kam das. Hehehe. Das ist irgendwie viel XP, der Johnny da Der ist übel <lacht> so, Ich habe eine neue Fähigkeit Da mache ich gleich mal einen Stun jetzt da. Aber wann kann ich da weiter X-Win? Ähm Benötig Stufe 12 Okay. Sind. Mach ich mache den Stun mach ich mal und Wert mache jetzt einmal einfach Stärke. Perfekt. S drucken und dann wieder strecken mache ich jetzt einfach. Oh ja. Perfekt. das ist aber auch Oh, Alter, wer ist er? Der Gandua. Den Stammergerm oder so, das... Oh mein Gott Oh, der ist dead So sogar Da ist schon wieder der Ohne, ohne. ohne! Weg ist er. 4 Gold, jawohl. Eben rich. Stell dir vor, Kills im echten Leben, so, weiß nicht, eine Ratte. 4 Gold. Wär's halt wirklich fast rich, oder? Kleiner Zauberer, oh. Geschützer. Beschützer. Nimm mal. Riesiger keiner Zauber Im Inventar behalten, um Bonus zu erhalten Alles klar <lacht> Ich verrüstung gibt gibt dein Post Ich hab noch keine Hast du noch keine? Noch. Die, die Da ist noch einmal so eine. Jetzt dann, Bombe. Ehre, mit den Stunts Easy. ist okay. das. Okay. warte. Werden ja, Holy. Kappe. Wo denn? Nice. Jetzt ja, hab ja, ich was an. Ja, schau wie ich ausschau. Schau aus wie lang. Land. Boah, die tust squallen. Und die Touren. Hä? Die ist raus. In kann die Fähigkeiten wechseln. Aber wenn ich score, verändert sie sich nicht. Hä? Mit Maus Maustaste ist sie weg. Ah, jetzt kann ich es. Ah, das ist ja viel praktischer. Scrollen? Haben wir am Anfang überhaupt alles gesehen? Ja. <lacht> spielt Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist so arg. Hast Ja. den da Ja. Ja. Fledermaus? Mm hm, also. Das ist ich hier. Jetzt check ich das erst. Erzähl mir das Musik. So, ja, da gibt weiter. What? was machen? wir. Oh, der Schrie, ist so ein Bis dann. Also zu zweit ist das halt easycam. Alter, oh, was ist da unten für eine Party? wir nicht noch mehr tragen. Gute Handachst. Geht nicht, ne? Was werfen wir weg? Ich mach 3 bis 7 Das ist aber irgendwie besser Ich kann nicht noch mehr tragen, tragen. So ist er so strong das Ist ein Diener Das soll ich ab Muss drauf Auf. Oh Wer ist er? Aber Spektral, stark darauf zu tun. Und du, heißt bist du grün? Ja, das gibt's können. das klingt viel besser als das, was ich habe. Aber was weg. Zwar so, haben wir sie nicht identifiziert, wird das dann besser? Was mache ich mit so viel Pfeile? Kannst du durchstecken, stacken. Ich und bin überladen! Die Handachse, die wir sehen. 3 bis 6. Ist so weg geworden? Ja, wäre ja was liegen lassen müssen. Na, und Teleporter, ey. Hä? Und Teleporter, ey. Teleporter? Ja, warte mal. Quest ist eigentlich alle Monster zu machen. Also, glaub, Noch ein Monster Punkt übrig steht da. Werte mache ich mal kurz Geschick. Punkt. Und Fähigkeit mache ich mal kurz. dass sie mehr Damage machen. Obwohl. Da die gute Lederrüstung ist hier besser. Ich bin überladen. Warte, muss ich muss irgendwie mal anschauen. Die ist 17 Verteidigung, 19. Ja, ich vertraue, das jetzt mal kurz. Aber der hat aufgekommen. Okay. Aber wenn wir noch ein Monster über den machen, dann sind wir schon fertig. Aber warte mal. Ein Stück mit mehr Fähigkeit machen. Gerne. Bis zum Kommando. Höhe Höhe, die verursacht den Schaden. Ansturm. Ich Stufe 12. Machen wir das. Stufe 3. Jetzt machen wir Server Damage oder machen wir mehr Damage? Was ist denn du? Ich hab's da als zufrieden. Nice. Da ist noch eins. Oh ey. Meine Pflicht hier ist getan. Festlaufen. Wir sind zurückgelaufen. Sollst also. du da Bord aus? Was du an? Warte mal, okay. die right, das des Stadtmortals. Nice. Mal Ich Kreis ist gut. Okay. Mal verkaufen, ja. Was ist, wenn was kaputt wird? Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Yes. Ihr habt mein Vertrauen erlangt. Und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Cool. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Sie gibt uns auch einen Fähigkeitspunkt. Auf ihre. Da so, haben wir gerne noch mehr Fähigkeiten, wie die Wolle haben, oder? Macht. Ja. Yeah. Wow. Der Friedhof der Schwestern findet Blutrabe auf dem Friedhof in der Nähe der kalten e mal was verkaufen Sollen wir meine ganzen Pfeile verkaufen, wahrscheinlich, oder? Oder einloggern. Oh, weg zum Drücken. Wie identifiziert man was? Die Identifizierungsrolle. Den, den Wer hat die? Brauchst ah. Auch gut. Kann ich mir leisten. Aber eine der Damage auch mehr. Okay. Also es ist mit Wurfschaden. Alli, wir nie. Wir kaufen Ich tue den in die Und mache ich das dann? Ah! Er ist jetzt nicht wirklich stärker geworden. Den nutzt man einfach. Obwohl er weniger schaden macht. Er macht 3 bis 7 und er macht 5 bis 6. Getränke nimmst du mit. Jetzt will ich mal einloggen, aber wir nutzen es ja nie. Kaufte. Verkaufen? Minus Ich hab 3 Heiltränke an Entwicklungselixier. Für Stufe 6 Dann habe ich ganz viel Mana trinke Ich verkaufe mal die Mana trinke So Aber wenn ich mir einen Trank kaufe kostet er mir 30 Wenn ich ihn verkaufe, kaufe kostet er mir 12 So ja richtig schlecht Unmöglich Und die auf der ich hab da Soccer. Da kannst du mir meine Waffe und einen Soccer. einen oder Ich lager nicht mehr rein. Alter wird's geil. Ich lager Und Socker. das war's. Den noch mal rein. Right. Perfekt. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die 2 gefallen hat, könnt ihr sie ja bis morgen noch ausprobieren, weil es gerade in der Open-Peter ist. Und bis zum nächsten Mal. Servus.